Liebe Erstsemester, als Präsident der Justus-Liebig-Universität Gießen, kurz JLU, freue ich mich sehr, Sie als neue Studierende begrüßen zu dürfen. In diesem Wintersemester finden unsere Begrüßungsveranstaltungen, unsere Studieneinführungswochen und unser Markt der Möglichkeiten zum ersten Mal als digitale Formate statt. Gerne hätte ich Sie auch persönlich vor Ort hier in Gießen begrüßt aber dies ist in der Corona-Pandemie leider nicht möglich. Wie bereits in den letzten Monaten gilt es auch weiterhin, die Gesundheit aller zu schützen, indem wir Abstand voneinander halten. Die Organisatorinnen und Organisatoren der JLU-Begrüßungsveranstaltungen und Studieneinführungswochen haben in dieser Herausforderung die Chance gesehen, bewährte Formate einmal völlig neu zu denken und für sie virtuell anzubieten. Wir freuen uns sehr über Ihre Teilnahme an dieser Premiere. Eines ist sicher, Sie beginnen Ihr Studium in einem Ausnahmejahr. Seit spätestens März dieses Jahres hat sich unser aller Leben durch die Pandemie nachhaltig verändert. Wir haben in den letzten Monaten anders gelernt, anders gearbeitet und insgesamt anders zusammengelebt als sonst. Diese Veränderungen waren keineswegs immer einfach, bequem oder problemlos. Und dennoch haben wir immer wieder erlebt, wie Menschen das Beste aus der Situation gemacht und aus der Krise heraus neue Möglichkeiten geschaffen haben. Dies war auch an der JLU nötig. Wir haben im vergangenen Sommersemester unsere Lehre weitgehend ohne Präsenzveranstaltungen und hauptsächlich mit digitalen Formaten gestaltet. Wie in dieser Online-Begrüßungsveranstaltung bereits deutlich wird, werden auch im Wintersemester, Ihrem ersten Semester an der JLU, digitale Formate eine zentrale Rolle spielen. Es wird also erneut ein ungewöhnliches Semester werden, während die gesamtgesellschaftliche Ausnahmesituation andauert. Vor dem Hintergrund dieser Ausnahmesituation freut es mich ganz besonders, dass Sie sich für ein Studium an der JLU entschieden haben, und uns damit einen Teil Ihres Karriere- und Lebensweges anvertrauen. Dieses Vertrauen ist uns Ansporn, Sie bestmöglich in Ihrem Studium zu unterstützen. Ich lade Sie herzlich ein, die breit gefächerten Beratungs-, Unterstützungs- und Qualifizierungsangebote der JLU zu erkunden, sowie die vielfältigen Möglichkeiten, wie Sie sich aktiv in die Universität einbringen können, kennenzulernen. Der digitale Markt der Möglichkeiten ist eine hervorragende Gelegenheit für einen ersten Überblick. Vom 19. Oktober bis zum 30. Oktober finden Sie hier unsere zentralen Serviceeinrichtungen, wie zum Beispiel die zentrale Studienberatung, das Hochschulrechenzentrum und das Bibliothekssystem, unseren allgemeinen Hochschulsport oder auch das Zentrum für fremdsprachliche und berufsfeldorientierte Kompetenzen. Daneben präsentieren sich Angebote der Universität Stadt Gießen, das Studentenwerk Gießen sowie studentische Initiativen. Sie haben außerdem Gelegenheit, den Allgemeinen Studierendenausschuss, den AStA, das ausführende Organ der verfassten Studierendenschaft der JLU, kennenzulernen. Am 28. Oktober findet auf dieser digitalen Plattform noch ein besonderes Ereignis statt. Von 15 bis 18 Uhr erwarten Sie neben der Begrüßung durch die Gießener Oberbürgermeisterin und den AStA spannende Live-Chats mit vielen Ausstellern auf dem Markt der Möglichkeiten. Auch wenn Sie die JNU zunächst aus der Ferne kennenlernen, sind Sie doch ab sofort Teil unserer universitären Gemeinschaft. In dieser Gemeinschaft gibt es viele Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden, zum Beispiel in den studentischen Initiativen, oder den hochschulpolitischen Gruppen und für fast jedes Problem eine Ansprechperson. Seien das ihre Mitstudierenden, ihre Lehrenden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Serviceeinrichtungen und in der Verwaltung oder die Studierendenvertretung in den universitären Gremien. Auch in Zeiten von physischer Distanz gilt, eine Universität, unsere Universität, lebt vom Austausch. In diesem Sinne lade ich Sie herzlich ein, als neues Mitglied der JLU in diesen Austausch einzusteigen. Für Ihr Studium wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Erfolg und viel Freude.